Die Metro wird in einer Tiefe von 10 bis 25 Meter gebaut. Das hängt sehr stark von den topografischen Bedingungen ab. Zum Beispiel auch, dass man den Stadtpark in einer entsprechenden Tiefe unterfährt, um alten Baumbestand zu schonen oder dass man unter der Mur durch muss. Also dann wird der Andreas Hoferplatz mit seiner Station natürlich tiefer liegen. Es wurden nicht Äpfel mit Birnen verglichen, es wurden sehr unterschiedliche Konzepte geprüft, zum Beispiel das reine Metro-Konzept oder Kombination der Metro mit der Straßenbahn oder nur der Straßenbahnausbau, allerdings in der Tiefe, in der auch verlässliche und haltbare Daten vorhanden waren. Nein, keineswegs. Die Auswahl der Experten erfolgte nach rein fachlichen Gesichtspunkten, sodass alle Fachbereiche, die ein städtisches Verkehrssystem beinhalten, auch abgedeckt sind. Wie zum Beispiel die Verkehrsplanung, die Trassierung, der Betrieb eines städtischen Verkehrssystems, der Bau eines städtischen Verkehrssystems, Tundelbau und so weiter. Auch die finanziellen Aspekte und eine ergebnisoffene Auswahlmethode, wie zum Beispiel die Nutzwertanalyse war als Fachbereich vertreten. Es war von Anfang an nicht klar, welches der Verkehrssysteme für eine Realisierung empfohlen wird. Wir sind ergebnisoffen an diese Aufgabe herangegangen.